Wie kann ich ein pdf in citavi nutzen das möchte ich in diesem video kurz zeigen angenommen sie haben online ein interessantes pdf gefunden mit einem text zu ihrem thema und sie möchten dieses jetzt in citavi weiterverarbeiten dann gehen wir folgendermaßen vor zunächst mal öffne ich das pdf das sie hier sehen dann klicke ich hier auf citavi picker und dann kann ich hier gehen auf PDF-Dokument als Titel aufnehmen. Sobald Sie also Citavi mit dem Citavi-Picker auf Ihrem Rechner installiert haben, wird bei jedem PDF oben diese Möglichkeit hier angeboten. Dann wechsle ich rüber in meinen Citavi und Sie sehen jetzt, dass dieses PDF hier in Citavi reingeladen wird. Wenn ich hier drüben bei Vorschau auf in der Vorschau anzeigen klicke, sehen Sie auch das PDF als kompletten Text. Zusätzlich zu dem PDF werden auch die ganzen Metadaten hereingeladen, so dass sie, wenn sie hier auf Übersicht gehen, direkt angezeigt bekommen, wie dieses Dokument hier heißt und bei Titel dann noch mal die genaueren Informationen. Wer sind also hier die Autorinnen, der Titel und so weiter und so fort. Es ist sogar hier bei Inhalt ein, das Inhaltsverzeichnis äh, zu erkennen. Es ist also alles als Metadaten hinterlegt, sodass Sie diese Information nicht mal per Hand dort eingeben müssen. Wenn Sie in Citavi mit einem Kategoriensystem hier arbeiten, dann ist es sinnvoll, als ersten Schritt hier bei der Übersicht einzugeben, zu welchem Bereich, also zu welcher Kategorie dieses PDF hier gehört. Ich klicke jetzt hier mal die Kategorie 2 an und ähm, dann können Sie jetzt mit dem PDF arbeiten. Wenn Sie hier das PDF jetzt beginnen zu lesen, können Sie es hier als Vollbildfenster anzeigen, können dann sich den Text durchlesen und sobald Sie interessante Stellen finden, können Sie die dann markieren. Wir fangen mal hier an, ich nehme mal einen beliebigen Satz hier heraus und wir können den dann markieren, indem wir hier oben auf diesen gelben Marker klicken. Dann haben Sie so eine Markierung, wie Sie die in einer Papierversion auch mit einem Textmarker erzeugen könnten. Zusätzlich können Sie allerdings auch sagen, dass diese Markierung, die Sie hier gemacht haben, abgespeichert werden soll als wörtliches Zitat. Wenn Sie also hier oben draufklicken, dann wird, das, wird dieser Text, den Sie markiert haben, als wörtliches Zitat im Wissensmanagement von CITAVI gespeichert. Wir gucken mal, wie das funktioniert. Ich gehe auf OK, dieser Text hier wird direkt übernommen und wenn ich dann in CITAVI reinschaue, dann sehe ich jetzt hier bei dem ähm, Tab Zitate, Kommentare, dass dieser Text hier, also diese, ähm, dieser Satz, als Wissenselement abgespeichert wurde. Das ist zum einen sehr sehr praktisch, weil Sie dann natürlich hier eine Übersicht haben über die wichtigsten äh, Stellen in diesem Text. Zum anderen ist es aber auch deshalb sehr praktisch, weil Sie mit diesem Symbol hier direkt an die entsprechende Stelle im PDF springen können, sodass Sie also aus der Citavi-Übersicht ihrer wichtigsten Sätze direkt die Stelle im PDF finden, ohne suchen zu müssen. Ich hoffe, dieses Video hilft Ihnen bei der Arbeit mit Citavi. Viel Erfolg!